Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial VPN-Einrichtung auf dem iPad oder iPhone mit Cisco AnyConnect. Gehen Sie in den App Store. Installieren Sie die App Cisco AnyConnect. Starten Sie die App. Gehen Sie auf Verbindungen keine Verbindung und dann auf VPN-Verbindung hinzufügen. Bei Beschreibung können Sie einen beliebigen Namen angeben.